Hallo. Bei der Evaluation von Nutzerschnittstellen spielen die Beobachtungsmethoden eine ganz wichtige und ganz große Rolle. Sie sind vor allem dafür geeignet, um herauszukriegen, ob Nutzerinnen und Nutzer denn nun eigentlich das Ganze genau so verstehen, wie man sich das selbst vorstellt. Aber es gibt dabei ganz unterschiedliche Varianten von wir machen das mal schnell im kleinen Rahmen bis hin zu wir investieren richtig viel Zeit und machen richtig viel Aufwand um letztendlich herauszukriegen, ob die Nutzerinnen und Nutzer denn auch alles so verstehen, wie wir uns das vorstellen. Und welche Varianten es da so gibt, das schauen wir uns in diesem Video an. Die erste Variante, die wir für Nutzertests haben und die auch mit die einfachste Variante ist, ist der sogenannte Hallway-Test. Beim einem Whole test geht es im Prinzip darum, dass Sie die nächstbeste Person einfach mal fragen, Mensch, was hältst du denn von dieser Lösung? Üblicherweise sind das erstmal die direkten Kollegen, das sind also Menschen, die sich in ihrem direkten Umfeld befinden. Aber es können auch Nachbarn sein, es können Familienmitglieder sein, es können gegebenenfalls auch einfach Personen auf der Straße sein, die Sie kurz mal dazu ansprechen. Das heißt, Sie schnappen sich einfach die nächstbeste Person. Das Ganze ist dementsprechend auch recht äh, informell und bedarf keiner großen ausführlichen Vorbereitungen und äh, üblicherweise wird währenddessen auch nichts aufgezeichnet. Das hallway-Testing eignet sich nur für eher einfache Aufgabenstellungen. Wenn Sie jetzt also zum Beispiel ein relativ komplexes Expertensystem evaluieren wollen, und dafür eine komplexe Aufgabenstellung dann auch überprüfen wollen, dann ist vielleicht ein ähm, Hallway-Test nicht wirklich geeignet, weil Sie dafür natürlich dann auch die Zielgruppe genau haben müssen. Also die, ähm, ja, die, die Experten, die letztendlich das System hinterher bedienen sollen. Aber für kleine, einfache Sachen, gerade wenn Sie, also je mehr Sie dann in einen Bereich reinkommen, wo die, die Zielgruppe dann eigentlich eher relativ breit gefasst ist. Da macht es durchaus Sinn, auch für äh, viele Sachen den Hallway-Test zu verwenden. Der Hallway-Test, weil er eben so gestaltet ist, wie er gestaltet ist, fokussiert sich auf eher gravierende Usability-Probleme. Also die Dinge, wo dann mehr oder weniger jeder Mensch schon von Anfang an sagt, oh mein Gott, das verstehe ich aber jetzt mal absolut gar nicht, äh, wie das jetzt hier funktionieren soll. Die Vorteile dass des Hallway-Tests sind, dass er einen sehr geringen Aufwand hat, weil sie im Prinzip, sie können von ihrem Arbeitsplatz aufstehen, können direkt nach nebenangehen zum Kollegen und können sagen, guck mal mit drauf und sie bekommen relativ schnell die ersten Ergebnisse, meistens wenn sie das in ihrem Arbeitsteam schon so ein bisschen etabliert haben dann ist das ein ganz normaler Ablauf, dass man sich gegenseitig immer mal fragt, vielleicht auch bei einer Tasse Kaffee, hey, was hältst du denn davon? Und man bekommt also relativ schnelle Ergebnisse, man bekommt relativ gute Ergebnisse auch mit den, also mit den Kollegen, weil die dann gegebenenfalls schon wissen, worauf sie achten müssen oder wie sie das letztendlich kommunizieren. Und es ist natürlich auch eine schnelle Wiederholung möglich. Dafür brauchen sie allerdings dann auch entsprechend viele Kollegen oder andere Personen, die einfach in der unmittelbaren Nähe sind. Die Nachteile von diesem Vorgehen sind, dass Sie eher auf eine, also mit einer ungenauen Aufgabenstellung arbeiten, weil wie gesagt die genaue Aufgabenstellung, dafür haben Sie ja gar nicht unbedingt die Zeit das auszuarbeiten, Sie wollen ja schnelles und äh, kurzes Feedback haben. Unter Umständen haben Sie eben auch die falsche Nutzergruppe, hatte ich ja gerade schon ausgeführt, wenn Sie halt äh, jetzt nicht gerade durch Zufall etwas designen, was auch für Ihre Kolleginnen und Kollegen interessant sein könnte dann äh, liegen Sie unter Umständen beim Ansprechen der Kollegen und Kolleginnen und Kollegen einfach mal daneben. Und Sie haben dementsprechend auch eine geringe Validität. Nichtsdestotrotz ist der hallway test einfach eine sehr gute und eine sehr probate Methode, um sich einfach mal so ein erstes Feedback für einen Entwurf zu holen. Und das Lustige ist, obwohl das Ganze eigentlich so einfach ist, scheuen auch davor viele heutzutage noch zurück. Warum auch immer. Aber... Egal was ich irgendwie mache, ich sollte mir doch immer erstmal von Personen, die mir auch zu, äh, zu einer gewissen Weise vertraut sind, das Feedback holen, weil diese Personen, die nehmen mich ja dann auch ernst und äh, die wollen mir auch positives äh, Feedback geben, das heißt, sie werden mir schon irgendwie das Ganze, selbst wenn was Negatives ist, das so verpacken, dass ich es relativ gut ertragen kann, aber ich gehe damit nicht gleich raus in die, in die Öffentlichkeit und versuche gleich mit mir fremden Personen äh, das Ganze zu machen. Das heißt, ich kann einfach relativ gut am Anfang über so einen Hallway-Test schon mal die gröbsten Probleme lösen, bin ab vielleicht noch immer kein perfektes System, aber ich kann mir schon mal sicher sein, dass ich mich nicht irgendwie gegenüber mir fremden Personen potenziell auch noch lächerlich mache ähm, oder einfach dort gröbere Schnitzer mache. Deswegen, Hallway-Test, den sollten Sie auf jeden Fall am Anfang machen. Übrigens heißt der Hallway-Test, weil Sie praktisch, um Ihre Testpersonen zu finden, einfach nur auf die Hallway rausgehen und dann mal die nächstbeste Person ansprechen. Gut, es geht aber dann auch noch ein paar Stufen komplexer. Schauen wir uns die nächste Variante an. Das ist der sogenannte Pluralistic Walkthrough. Dabei handelt es sich nicht um eine Beobachtungsmethode, wo man eine einzelne Nutzerin oder einen einzelnen Nutzer beobachtet, sondern es ist eine Art Workshop, bei der mehrere Teilnehmende als Nutzerinnen agieren und auch tatsächlich Nutzerinnen und Nutzer sind und gemeinsam oder parallel die Aufgabe durchspielen. Die Teilnehmenden bei dem Workshop sind auf jeden Fall die Nutzerinnen und Nutzer und natürlich eine evaluierende Person, also irgendein Evaluator oder eine Evaluatorin. Aber es können an diesem Workshop auch andere Stakeholder teilnehmen, zum Beispiel Personen aus dem Projektkontext, die sie erst davon überzeugen möchten, dass hier vielleicht ja, mal irgendwo eine Verbesserung notwendig ist. Wie läuft das Ganze dann ab? Im Prinzip ist so, der Workshop beginnt und dann äh, die erste, der erste Teil des Workshops ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer die Aufgaben mit dem Prototypen durchführen, die sie entsprechend vorbereitet haben. Dann stellen sie als Evaluatorin die Musterlösung entsprechend vor, um dann mit den Nutzerinnen die entsprechenden Lösungen diskutieren zu können. Das heißt, die Lösungen, die die Nutzerinnen äh, und Nutzer vorgeschlagen haben und die Lösungen, die als Musterlösung gedacht waren. Der Sinn dieser Diskussion ist tatsächlich, dass Sie einfach so ein bisschen abgleichen können, ähm, was hätten oder was haben denn die Nutzerinnen und Nutzer erwartet, was war jetzt mehr oder weniger Ihre Idee oder Ihr Vorgehen. Und äh, da können Sie vielleicht, wenn Sie die Musterlösung präsentieren, solche Effekte haben wie, oh, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, wenn das dann die Nutzerinnen und Nutzer an der Stelle sagen. Damit wissen Sie dann schon ganz genau, okay, diese Herangehensweise ist vielleicht tatsächlich nicht so die richtige. Wenn Sie dann aber diese entsprechenden Diskussionen abgeschlossen haben, dann können Sie auch noch die anderen Stakeholder mit in die Diskussion mit reinnehmen. Und das können dann zum Beispiel andere Projektverantwortliche sein, vielleicht auch die konkreten Entwickler, die irgendwas mal umgesetzt haben oder eben die Entwickler des aktuellen Prototyps. Das ähm, hat einfach dann den Sinn, dass diese Personen dann auch gleich so ein bisschen sehen, wo hakt es eigentlich? Und das Verständnis dafür, dass man dann vielleicht doch noch was ändern sollte, wird einfach umso größer, wenn man auch direkt die Nutzerinnen und Nutzer an einem Problem äh, scheitern sieht und auch die Begründung gegebenenfalls von den Nutzerinnen und Nutzern hört, warum dieses Problem tatsächlich ein Problem ist. Wichtig ist dabei allerdings, wenn Sie andere Stakeholder beim Pluralistic Workthrough dabei haben, die sollten so lange wie möglich, ich sag's mal ganz platt, die Klappe halten. Denn alles, was die, diese Personen dann sagen, könnte gegebenenfalls beeinflussend auf die Nutzerinnen und Nutzer wirken. Und das wollen wir ja prinzipiell, soweit es geht, vermeiden. Sprich, diese anderen Stakeholder dürfen gerne dabei sein, dürfen sich das Ganze ansehen. Aber sie sollten sich so lange zurückhalten, bis sie dann in die Diskussion mit einsteigen können. Und an der Stelle wäre es dann gut, wenn sie sich eher darauf fokussieren, zu fragen, was können wir da besser machen, anstatt die Nutzerinnen und Nutzer davon zu überzeugen, dass das ja doch eigentlich die viel bessere und die coolere Lösung ist. Denn wenn die Nutzerinnen und Nutzer gescheitert sind, dann ist das nicht die coole und bessere Lösung, sondern dann haben die Nutzerinnen und Nutzer gezeigt, so gut war es noch nicht. Gut, was sind die entsprechenden Vorteile des Pluralistic Walkthrough? Er hat einen geringen Aufwand, also relativ geringer Aufwand, im Gegensatz zu den anderen Methoden, zu denen wir auch gleich noch kommen. Sie können, weil Sie mehrere Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig vor sich haben, können Sie mehrere Probleme in äh, kurzer Zeit finden. Das heißt, Sie müssen nicht für jede Nutzersitzung eine, eine entsprechende Zeit ähm, einplanen. Sie können das Ganze sogar mit Papierprototypen durchführen, da Sie ja selber vor Ort sind und gegebenenfalls Erläuterungen zu den Papierprototypen -Papier machen können oder eben Papierprototypen praktisch über die Wizard-of-O's-Technik auch selber dann animieren können. Und Sie können letztendlich sich und auch andere Stakeholder relativ gut für die Probleme der Nutzerinnen und Nutzer sensibilisieren. Die Nachteile dieser Methode sind, dass sie eine große Herausforderung für die Evaluatorinnen darstellen, denn diese müssen halt sicherstellen, dass die Nutzerinnen und Nutzer in Ruhe die Aufgaben durcharbeiten können, dass die Diskussion, die hinterher stattfindet, auch vernünftig äh, stattfindet auf einem respektvollen Niveau allen Personen gegenüber und dass eben auch sichergestellt ist, dass die anderen Stakeholder, die teilnehmen, nicht die Nutzerinnen und Nutzer beeinflussen. Das wäre jetzt eine Variante, wo sie einfach parallel mehrere Nutzerinnen und Nutzer einladen können. Die nächste Variante geht noch einen Schritt weiter in der Formalisierung der gesamten, des gesamten Vorgehens. Hier ist es nämlich so, dass Sie die richtigen Nutzer nochmal sich ansehen. Und zwar ist das der sogenannte Usability Walkthrough, also im Gegensatz zu Pluralistic Walkthrough, jetzt hier einfach nur an einer Stelle der Begriff etwas verändert, aber beim Usability Walkthrough ist es so, dass Sie hier einzelne, Nutzerinnen und Nutzer wieder beobachten und zwar in dem Kontext, in dem sie tatsächlich die Aufgabe durchführen, also in einer potenziell nicht kontrollierbaren Umgebung. Das heißt, als Evaluatorin oder als Evaluator befinden sie sich in der unmittelbaren Nähe des, äh, der, der Testperson oder der Versuchsperson und beobachten diese Person halt. Das Ganze, dieses Vorgehen, erfordert natürlich entsprechendes Einfühlungsvermögen und Zurückhaltung, hat aber tatsächlich diverse Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass Sie auch hier unfertige Prototypen testen können, weil Sie sich ja in unmittelbarer Nähe zu den Probanden befinden und hier jedenfalls wieder einschreiten können, wenn irgendwelche größeren Probleme stattfinden. Aber ein ganz wichtiger Nachteil ist, Sie haben unter Umständen einen Einfluss, durch den Evaluator oder durch die Evaluatorin. Ich muss sagen, diese Variante der Evaluation habe ich bereits häufiger durchgeführt und die war in meinen Augen eigentlich bisher immer recht erfolgreich. Es ist einfach für mich immer ganz angenehm gewesen, direkt gegebenenfalls auch mal Nachfragen stellen zu können oder die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht dazu animieren zu können, noch mal die ein oder andere Sache zu erläutern, die vielleicht gerade im Kopf passiert ist, oder zu erläutern, warum sie jetzt einen bestimmten Weg gegangen sind. Das ist äh, tatsächlich sehr hilfreich, um später vielleicht schon mal die erste Idee das, dafür zu haben, wie könnte man äh, das Problem dann lösen. Es ist halt ein bisschen aufwendiger, weil Sie natürlich ähm, mehrere Zeitslots einplanen müssen, für jede Nutzerin und jeden Nutzer jeweils ein. Aber ähm, die Nutzerinnen und Nutzer sind einfach etwas ungestörter und vielleicht finden Sie dadurch auch das eine oder andere größere Problem ähm, etwas besser und etwas äh, schneller. Weil einfach weniger Beeinflussung da ist. Das ganz angenehme ist, dass sie das tatsächlich in dem Kontext machen, wo die Nutzerinnen und Nutzer arbeiten, weil sie da vielleicht dann auch nochmal Probleme sehen, die tatsächlich kontextspezifisch sind und so vielleicht in anderen Evaluationsvarianten, wie zum Beispiel in dem hallway test gar nicht auffallen würden. Gut, das heißt in dieser Variante sitzen sie direkt, direkt neben den Nutzerinnen und Nutzern. Bei der nächsten Variante, dem Remote, Test oder der Remote-Evaluation, da ist es so, dass die Nutzerinnen und Nutzer von den Evaluatorinnen und Evaluatoren räumlich getrennt sind. Das wird ganz oft heutzutage für Webseiten eingesetzt denn, oder eben für, für andere Desktop-Software, denn man kann heutzutage über entsprechende Technologien hier relativ gut sicherstellen, dass die Nutzerinnen und Nutzer darauf bereits äh, Zugriff haben und dass sie aber gleichzeitig den Screen sharen können, sodass sie dann ähm, als Evaluatorinnen sehen können, was denn die Nutzerinnen und Nutzer gerade machen. Das Screensharing ist dann eben zum Beispiel über irgendeine Webkonferenz erstellt oder es gibt auch manchmal die Möglichkeit, dann entsprechende Browser-Plugins dort zu installieren. Ich würde heutzutage empfehlen, mit Webkonferenzen zu arbeiten, da sie in der heutigen Zeit einfach mittlerweile relativ bekannt sind. Viele Personen wissen auch, wie man den Bildschirm teilen kann über bestimmte Technologien. Und dann haben sie eben die Möglichkeit, über das Netz zu sehen, was machen denn die Nutzerinnen und Nutzer, wie gehen sie vor. Und was gegebenenfalls auch möglich ist, ist, dass sie sogar zusätzlich noch die Nutzerinnen und Nutzer von der, von der Gestik und Mimik beobachten können, weil vielleicht auch noch die Webcam entsprechend angeschaltet ist. Letztendlich ist bei diesem Vorgehen nicht nur eine räumliche Trennung möglich, Sie können das Ganze sogar zeitlich trennen, wenn Sie möchten. Das heißt, die Nutzerinnen und Nutzer führen die Aufgaben dann mit dem System dann zu einem beliebigen Zeitpunkt aus und sie werden dabei dann entsprechend aufgezeichnet. Auch hier kann es sein, dass man dann eben einen Screencast macht, um die Interaktion aufzuzeichnen. Es kann aber auch sein, dass man einfach im Hintergrund die Events, die halt in der Software passieren, aufzeichnet und ähm, diese dann auswertet. Auch hierbei wird dann relativ häufig dann noch versucht, das Gesicht der Nutzerinnen und Nutzer durch die Webcam entsprechend zusätzlich mit aufzuzeichnen. Wenn man diese beiden Varianten jetzt so ein bisschen vergleicht, dann äh, stellt man relativ schnell fest, dass halt das ähm, die, also die Variante, wo nur eine räumliche Trennung ist, aber keine zeitliche Trennung für die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht etwas angenehmer ist, weil sie bei technischen Problemen vielleicht nochmal eine Nachfrage stellen können ähm, oder weil sie einfach das Gefühl haben, es interessiert sich wirklich jemand für das, was ich hier tue wohingegen bei der asynchronen Variante da vielleicht so ein bisschen der Nachteil ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich so denken, ja, pff, interessiert sie eigentlich sowieso keinen. Aber die asynchrone Variante hat auf jeden Fall den Vorteil, dass die Nutzerinnen und Nutzer komplett selber entscheiden können, wann sie das machen. Es so bedarf weniger Planungsaufwand, aber es gibt natürlich auch die gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Nutzerinnen und Nutzer diese Evaluation dann nicht mitmachen und sie dadurch entsprechend weniger Daten bekommen. Schauen wir uns trotzdem von diesem allgemeinen Vorgehen Remote Evaluation nochmal die Vor- und Nachteile an. Die Vorteile sind, die Nutzerinnen und Nutzer können relativ einfach daran teilnehmen. Sie müssen also nicht zum Beispiel bei Ihnen vorbeikommen oder Sie müssen sich nicht direkt in eine bestimmte Umgebung begeben. Genauso müssen Sie nicht unbedingt zu den Nutzerinnen und Nutzern hinfahren. Es ist relativ schnell und einfach möglich hier Teilnehmer zu rekrutieren, weil diese letztendlich hauptsächlich über einen Computer oder andere, ein anderes Endgerät verfügen müssen und dementsprechend ist das Ganze auch eigentlich relativ schnell durchführbar und je nachdem wie viel sie da währenddessen aufzeichnen auch relativ gut auswertbar. Die Nachteile des gesamten Vorgehens sind, dass unter Umständen das technische Setup und das Know-how notwendig sind, sowohl auf Ihrer Seite als auch eben auf der Seite der Nutzerinnen und Nutzer. Je nachdem, welches konkrete Setup Sie verwenden, kann das dann einfacher oder schwerer sein. Sie haben unter Umständen unkontrollierbare Einflüsse auf der Seite der Nutzerinnen und Nutzer und Sie müssen sich gegebenenfalls mit, äh, intensiver mit Themen wie Datenschutz auseinandersetzen, denn gerade wenn Sie zum Beispiel das Webcam-Signal mit aufzeichnen, dann haben sie auch Einblick in eine potenziell private Wohnung und das ist ja heutzutage vielleicht nicht unbedingt so die beste Vorgehensweise, wenn man mit Nutzerinnen und Nutzern in Kontakt kommt, wenn man dann gleich sagt, ich möchte aber auch in deine Wohnung reinschauen können. Diese Variante, die wir dann jetzt hatten mit dem Remote, diese ist also, wie gesagt, heutzutage relativ etabliert, weil es technologisch einfach relativ gut möglich ist, bringt aber eben auch noch so ein paar Nachteile mit und ist, in diesem Hintergrund eben auch bezüglich der ähm, wissenschaftlichen Validität der Ergebnisse vielleicht noch so ein bisschen äh, fragwürdig. Die nächste Methode, das ist nämlich dann der formale Usability-Test, die versucht, alle möglichen Störfaktoren, Störvariablen auszuschließen. Beim formalen Usability-Test ist es so, dass Sie den Test in einem Labor durchführen. Das heißt, Sie haben eine ganz kontrollierte und eindeutige Umgebung, in der die Tests stattfinden. Üblicherweise sollten die Teilnehmenden von den Evaluatorinnen wieder räumlich getrennt sein, jedoch nicht unbedingt für die Einführung des gesamten Vorgehens und auch nicht für die anschließende Be Befragung bzw. das anschließende Interview. Hier sollten Sie dann auch darauf achten, wenn Sie schon versuchen, die Umgebung so weit wie möglich zu kontrollieren, dass Sie eben auch die Tests durchführen, so weit wie möglich kontrollieren. Sie sollten also sicherstellen, dass die Nutzerinnen und Nutzer alle wirklich eine identische Aufgabenstellung bekommen, zum Beispiel in schriftlicher Form, wodurch dann sichergestellt ist, dass diese das alle in der gleichen Form auch lesen können und dann eben auch das gleiche Verständnis hoffentlich davon haben. Ähnliches gilt übrigens auch für weitere einführende Informationen, wo Sie sich also auch einen entsprechenden, ganz klar strukturierten Leitfaden vorbereiten sollten, damit Sie den Nutzerinnen und Nutzern auch alle, allem genau das Gleiche in der gleichen Reihenfolge erzählen. Bei diesem Vorgehen ist es auch so, dass Sie die Nutzerinnen und Nutzer, wenn möglich gar nicht mehr bei der Durchführung unterstützen. Das wird auch schwer, wenn Sie sich halt nicht mehr in dem gleichen Raum befinden und hier können Sie dann, weil ja alles vorbereitet ist, gegebenenfalls auch eine deutlich komplexere technische Aufzeichnung machen. Also wenn Sie halt alles Mögliche aufzeichnen wollen, von dem Gesicht der Nutzerinnen und Nutzer über die Interaktion mit Tastatur und Maus oder eben mit einem Touchscreen bis hin zu dem, was die Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich auf dem Bildschirm gemacht haben, was sie sehen und so weiter und so fort. Oder sogar eben mit Eye-Tracking, weil Sie dann jetzt eben hier die entsprechenden Möglichkeiten haben, das Ganze vorzubereiten. Wenn Sie einen solchen Test machen, müssen Sie die Prototypen tatsächlich mit einer entsprechenden Reife vorliegen haben, denn da Sie die Nutzerinnen und Nutzer ja ziemlich alleine lassen, brauchen Sie halt einen Prototypen, mit dem Sie auch durchaus mal irgendwo falsch klicken können, ohne dass gleich irgendjemand einschreiten muss, weil dieser Klick noch ins Leere führt oder irgendwie noch nicht funktioniert. Das heißt, solche formalen Usability-Tests bieten sich dann dementsprechend auch erst etwas später im Entwicklungsprozess an. Das war jetzt alles noch relativ textuell erläutert. Ich habe das jetzt hier auch nochmal grafisch aufbereitet, also wir haben unsere Testperson, die in irgendeiner Form das Werkzeug benutzt für die entsprechenden Aufgaben, die sie vorher gegeben haben. Und sie haben jetzt hier die Möglichkeit, die Testperson aufzuzeichnen über unterschiedliche Varianten. Ich habe jetzt hier einfach mal Kameras als Visualisierung für Aufzeichnungen dargestellt. Die Kameras könnten jetzt zum Beispiel den Bildschirm der Nutzerinnen und Nutzer aufzeichnen, was man heutzutage aber eben eher über Screencasts macht. Oder Sie können halt die, den Gesichtsausdruck der Nutzerinnen und Nutzer aufzeichnen, was wir zwar bei Remote-Tests auch haben, ähm, aber hier können wir vielleicht mit besseren Kameras arbeiten. Und dann können Sie jedenfalls, wie gesagt, noch die Interaktionen aufzeichnen oder die gesamte Körperhaltung oder vielleicht weitere Dinge, die in irgendeiner Form relevant sind. Sie können sogar, wenn Sie möchten, hier an der Stelle was früher häufiger gemacht wurde, auch Aufzeichnungen der Vitalfunktionen der Testpersonen machen, um zum Beispiel zu sehen, hinterher sind die Testpersonen an irgendeiner Stelle nervös geworden und so weiter. Diesen Aufbau, den trennen sie dann räumlich tatsächlich von dem Bereich, in dem sich die Evaluatorinnen befinden. Das kann man zum Beispiel mit einer Wand, mit einem venezianischen Spiegel machen. Man braucht aber auch nicht unbedingt einen solchen Spiegel, man kann gegebenenfalls dann auch über die Kameras ja auch relativ gut in den Raum der Testperson hineinschauen. Und dann beobachten Sie halt als Evaluatorin und Evalu Evaluator die Testperson aus dem anderen Raum heraus. Der andere Raum hat aber dann noch weitere Vorteile. So ist es dann nämlich zum Beispiel möglich, dass Sie weitere Personen mit in dem Raum haben, die gegebenenfalls genauer sehen können, was machen denn die Testpersonen. Woran scheitern sie? Das ist wieder der wichtige Punkt, der auch bei dem Pluralistic Walkthrough schon eine Rolle gespielt hat. Denn manchmal ist es ganz wichtig, den Projektverantwortlichen einfach mal wirklich zu zeigen, das sind die Dinge, wo die Nutzerinnen und Nutzer daran scheitern, damit dort auch ein entsprechendes Verständnis dafür herrscht, dass vielleicht noch was geändert werden muss. Denn gerade jetzt hier beim beim äh, formal Usability-Test, hat ich ja gerade gesagt, sind die Prototypen vielleicht schon etwas weiter gereift. Und wenn dann nochmal eine größere Änderung kommt, weil beim Nutzertest festgestellt wurde, oh, uh, da ist irgendwas noch gar nicht in Ordnung, dann sind natürlich andere Projektbeteiligte unter Umständen nicht gerade glücklich, wenn sie dann sagen, wir müssen da nochmal was Größeres ändern. Wenn sie dann aber bei einem solchen Test dabei sind, dann sind sie schneller davon zu überzeugen, die größere Änderung durchaus nochmal zu machen. Wenn Sie dann die Möglichkeit mit diesem zusätzlichen Raum haben, dann sollten Sie sie auch nicht nur dazu nutzen, dass Sie weitere Stakeholder mit einladen, sondern gegebenenfalls auch weitere Personen, die Ihnen dann bei der weiteren ja, Analyse und Auswertung der ganzen Sache dann unterstützen können. Also Personen, die zum Beispiel zusätzliche Notizen machen, wo Sie selber keine, keine Zeit zu haben oder Personen, die vielleicht äh, sich schon zu den anderen Kamerabildern äh, Notizen machen, wo ihnen vielleicht irgendwas aufgefallen ist. Das heißt, sie haben hier einfach die Möglichkeit, mit relativ viel Beobachtungsaufwand direkt zu arbeiten um dann hinterher feingranularere Evaluationen zu haben. Der Vorteil dieses echt komplexen Vorgehens ist, dass sie tatsächlich eine sehr hohe Reliabilität, Validität und Objektivität ihrer Studien haben. Das heißt, sie können sich ziemlich gut auf die Ergebnisse der Tests verlassen und können sich ziemlich sicher sein, die Probleme, die Sie hierüber gefunden haben, sind auch tatsächlich Usability-Probleme, die irgendwann in naher Zukunft gelöst werden müssen. Sie können hier auch durchaus auch sicherstellen, dass Sie Zuschauerinnen bei der Evaluation zwar haben, diese aber tatsächlich auch überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Teilnehmenden nehmen können, erst recht nicht die Verantwortlichen. Und das ist durchaus recht wichtig. Und vor allen Dingen können Sie eben mit, egal wie vielen, zusätzlichen Personen arbeiten. Die Teilnehmenden bekommen davon ja nichts mit, weil sie ja in ihrem eigenen getrennten Raum sitzen. Die Nachteile sind natürlich ähm, liegen natürlich auf der Hand. Sie haben bei dieser Methodik relativ viel Aufwand. Das heißt, sie müssen sehr, sehr viel vorbereiten, sie brauchen entsprechende Räumlichkeiten, sie müssen relativ viel Technik aufsetzen, sie müssen unter Umständen viele Personen koordinieren, die ja dann alle an dem äh, Test teilnehmen sollen und äh, sie haben gegebenenfalls auch sehr viel Aufwand, die ganzen Daten dann hinterher ähm, auszuwerten. Aber den Aufwand muss man dann halt betreiben, weil man dann eben auch ja, vernünftigere und äh, verlässlichere Ergebnisse bekommt. Ein weiterer Nachteil ist, dass sie das Ganze erst relativ spät tatsächlich im äh, Entwicklungsprozess durchführen können, weil, wie gesagt, entsprechend äh, stabiles, äh, stabiler Zustand des Prototypen erreicht sein muss. Und gegebenenfalls kann ein äh, solcher Test, weil er sehr niederschmetternde Ergebnisse bringt, weil er ja relativ spät stattfindet, und auch äh, ja die validesten Ergebnisse, kann es sein, dass ein solcher Test halt zu sehr großem Aufruhr in einem Projekt führt und sogar dazu führen kann, dass hinterher ein Projektabbruch stattfindet. Gerade aber für wissenschaftliche Analysen sollten Sie einen solchen Aufwand äh, durchaus betreiben, weil Sie dann eben auch hinterher ganz klar sagen können, hier haben wir äh, die richtige Methodik verwendet, die ist auch nachgewiesen, äh, nachgewiesenermaßen äh, wissenschaftlich verlässlich und äh, dementsprechend sind auch die Ergebnisse deutlich verlässlicher als vielleicht bei einer anderen Methodik. Eine letzte Variante, die so ein bisschen von den bisherigen abweicht, aber äh, heutzutage trotzdem relativ viel Einsatz findet, ist die folgende, die ich Ihnen nun abschließend noch zeigen möchte. Das ist nämlich der sogenannte AB-Test. Beim AB-Test vergleichen Sie zwei Varianten eines selben Werkzeugs, indem Sie halt einer Personengruppe die eine Variante zur Verfügung stellen und der, der anderen Personengruppe die andere Variante. Beide Personengruppen machen aber prinzipiell äh, das Gleiche und führen also praktisch die gleichen Aufgaben durch, aber sie können dann hinterher äh, vergleichen, welche der Varianten hat denn am besten funktioniert. Das Ganze wird heutzutage meist remote äh, durchgeführt und auch asynchron, das heißt dementsprechend auch ohne Wahrnehmung der Nutzerinnen und Nutzer, weil sie letztendlich sowieso um bei den Vergleichen ja, herauszukriegen, welche Variante jetzt besser funktioniert hat, meistens relativ große Nutzeranzahlen brauchen. Das heißt, Sie können das gar nicht mehr alles in Präsenz bzw. betreut machen. Daher wird das meistens asynchron dann entsprechend durchgeführt. Das ist also eine ganz besondere Form des äh, Remote-Tests. Und wenn Sie dann das genau aufgeteilt haben, dass also die eine Hälfte Nutzer die eine Variante bekommt und die andere Hälfte die andere, dann können Sie hinterher relativ gut die Ergebnisse miteinander vergleichen. Die Einsatzmöglichkeiten dafür sind halt heutzutage meistens äh, Websites, zum Beispiel, weil Sie bei Webseiten einfach relativ gut über den Server einstellen können, dass äh, jeder x Teilnehmer einfach eine andere Variante bekommt. Und Sie können hier auch relativ gut messen, welche Variante gut funktioniert, weil Sie zum Beispiel über Analytics-Daten dann Vergleiche äh, ziehen können, zum Beispiel wie hoch war denn die Konversionsrate für die eine Variante und wie gut war sie denn für die andere Variante. Aber letztendlich kann man auch hier andere Software mit evaluieren, auch eben Apps zum Beispiel auf Smartphones oder sonstige fernkontrollierbare Software. Die Vorteile dieses Vorgehens sind auf jeden Fall, dass Sie hier Tests unter Realbedingungen durchführen, also damit auch wieder einigermaßen gute Ergebnisse bekommen können. und die Ergebnisse sind auch meistens recht umfangreich, weil Sie halt zum Beispiel alle Nutzerinnen und Nutzer auf der Website als Testpersonen zu Ihrer Studie dazu bekommen. Und dementsprechend haben Sie auch relativ äh, valide Aussagen, wenn Sie dann eine gewisse Anzahl an äh, Personen erreicht haben. Nachteilig ist halt, dass Sie beide Varianten auch tatsächlich vollständig ausarbeiten müssen. Und letztendlich bei einem AB-Test ist es nur erlaubt, nur einen Unterschied zwischen den äh, Lösungen zu haben. Denn wenn Sie jetzt mehrere Unterschiede zwischen den Lösungen haben, dann ist ja gar nicht mehr unbedingt klar, welche, welche, welche Änderung hat denn jetzt dazu geführt, dass irgendetwas besser oder gar schlechter geworden ist. Das heißt, es darf immer nur eine Sache geändert werden. Ähm, da ist es dann natürlich so, dann können Sie jedenfalls, um Variante B zu erreichen, Variante A einfach durch eine Kleinigkeit anpassen. Damit haben Sie relativ schnell die beiden ausgearbeiteten Varianten. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass Sie beide Varianten wirklich auch in ihrer vollen Schönheit benötigen. Gut, damit bin ich mit diesem Video auch am Ende angekommen. Es geht jetzt nur noch, wie immer, um die kleine Übung am Ende. In der Übung geht es jetzt darum, dass Sie mal selber entscheiden sollen, welche der vielen Varianten der Evaluation, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, Sie vielleicht für bestimmte Situationen einsetzen würden. Ich habe Ihnen jetzt hier einfach mal ein paar Situationen aufgeschrieben und Sie sollen dann eigentlich nur sagen, hier an der Stelle würde ich zum Beispiel einen Hallway-Test machen oder hier wäre eher ein formaler Usability-Test notwendig oder hier könnte man vielleicht mit einem ab test arbeiten. Die entsprechenden Situationen sind... Dass Sie zum Beispiel einfach eine neue Funktion in einem Expertensystem haben und wissen wollen, ob diese von den Nutzerinnen und Nutzern verstanden wird. Die andere Situation ist ein erster Entwurf für eine neue E-Mail-App. Das heißt, Sie haben einen neuen Entwurf dafür gemacht. Die existiert also noch gar nicht so richtig, aber Sie möchten äh, sehen, wie die Nutzerinnen und Nutzer damit umgehen können. Dann haben Sie eine andere Situation, in der Sie einen Online-Shop haben und dort gibt es einen Checkout-Mechanismus. Also praktisch das, was man durchläuft, wenn man den Kauf abschließt und äh, sie haben diesen Checkout-Mechanismus komplett umstrukturiert, weil sie einfach hoffen, dass mit der Umstrukturierung mehr Leute dann tatsächlich den Kauf auch abschließen. Dann haben sie für eine Inhouse-Applikation, eine, eine, für eine neue Inhouse-Applikation, einen bestimmten Detailentwurf, also für ein ganz bestimmtes Detail der Applikation haben sie einen Entwurf erstellt und möchten einfach mal sehen, wie das funktioniert. Eine weitere Situation ist, Sie möchten eine wissenschaftliche Untersuchung machen für ein neues Interaktionselement, was Sie irgendwie definiert haben. Interaktionselement also so auf der Ebene von Button und vielleicht ja, Date Selector oder sowas, aber eben mal was Neues. Und die letzte Variante ist, Sie haben einen kompletten Relaunch einer Banking-Website, wo Sie dann eben auch sicherstellen wollen, dass die Nutzerinnen und Nutzer auch weiterhin ihre Überweisungen tätigen können. Das sind einige unterschiedliche Situationen und äh, sicherlich bieten sich in den unterschiedlichen Situationen vielleicht auch unterschiedliche ähm, ja, Varianten der Beobachtungsmethoden an. Entscheiden Sie sich einfach für eine oder vielleicht auch für zwei und argumentieren Sie, warum Sie in dieser entsprechenden Situation die jeweilige ja, Variante dann einsetzen würden und warum und vielleicht auch, warum Sie bestimmte Varianten nicht einsetzen würden und auch eben entsprechend wieder warum. Und damit bin ich mit diesem Video auch am Ende angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann!